Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich Willkommen zum PHP Tutorial. Wir haben letztes Mal besprochen, wie wir mit Echo etwas auf unseren Bildschirm bzw. in unserem Browser ausgeben und heute wollen wir uns mal anschauen, wie wir bedingte also Bedingungen definieren können in unseren Programmen und nur dann etwas ausführen, wenn eine bestimmte Kondition true oder false ist. Erstmal eine kleine Anmerkung am Anfang. In letzter Zeit hat es nicht wirklich viele Videos gegeben. Ich denke, es ist jetzt zwei Wochen oder so. Und ähm, es wird auch in Zukunft oder nicht in Zukunft, in kürzester Zukunft nicht so viele geben, weil mein geschätzter Kollege immer noch sein ähm, Mikrofon nicht bestellt hat. Ähm, deswegen stehe ich schon mal momentan alleine da. Und ähm, ja, beim Raspberry Pi Tutorial ist mir, um ehrlich zu sein, der Stoff ausgegangen. Obwohl man nicht sagen kann, dass Stoff ausgegangen ist, sondern ich bin mehr oder weniger bei einem Problem festgesteckt. Ähm, ich habe nämlich für die ähm, ein 100, 100 Abonnenten-Special praktisch mir überlegt, ähm, herzusagen, wie man eine Stepper-Motor-Ansteuerung mit dem äh, Raspberry Pi bewerkstelligt. Aber das hat softwaretechnisch nicht so ganz funktioniert und es ist bei mir auch schon eine Weile her, dass ich das als letztes als letzte Mal gemacht habe. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen recherchieren und das äh, wird noch ein bisschen in Anspruch nehmen, aber ich hoffe, ich kann dann ähm, noch ein paar Themen zusammentragen für die, für die Raspberry Pi-Serie und die dann entweder fortsetzen oder jetzt wirklich offiziell temporär ähm, beenden und einen Ersatz dafür finden. Wir werden noch sehen, wie sich das Ganze ergibt. Also jetzt zu den If-Else-Kontrollstrukturen. Wenn ihr schon irgendeine andere Programmiersprache programmiert habt, dann werdet ihr, was, dann werdet ihr das wahrscheinlich schon wissen. Ähm, das ist ziemlich gleich wie in allen anderen. Programmiersprachen auch. Ähm, es geht hier einfach um if und else, also praktisch if überprüft, ob ähm, ich, ich zeige euch das am besten an, an ein paar Beispielen. wenn Wir haben hier zum Beispiel eine Variable $Zahl. Wir setzen diese Variable mal auf 5. Ähm, jetzt wollen wir überprüfen, ob die Zahl über also einen gewissen Wert übersteigt. Wir werden in zwei, drei Folgen ähm, den Input uns anschauen. Also wie das geht, dass ein User etwas eingibt und wir bearbeiten diesen Input mit PHP und da wird es ziemlich nützlich werden, beziehungsweise Kontrollstrukturen, so wie If Else oder was in der nächsten Folge kommt, schleifen, sind eigentlich fast überall oder fast in jedem Programm ähm, nützlich oder müssen verwendet werden. Ja, ähm, wir, können jetzt, wir wollen jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen überprüfen, ob diese Zahl größer ist als 10. Das hat in diesem trivialen Fall natürlich nicht viel Sinn, weil wir ja wissen, dass die Zahl 5 ist. Aber wir nehmen jetzt hier mal zum Beispiel an, ähm, ein User bekommt ein Inputfeld. Und dieses Inputfeld ähm, bearbeiten wir hier. Also Dollarzahl ist dann der, das in, der Inhalt dieses Inputfeldes, Feldes, was der User eingegeben hat. Wir wollen jetzt überprüfen, ob die Zahl über 10 ist. Das schon noch if-Dollar-Zahl größer c. Hier sehen wir auch schon unseren ersten Operator. Ähm, der Syntax eines, eines if-Statements praktisch ist ähm, eine Variable oder auch eine Zahl oder es kann auch ein String oder ein polieren, es kann grundsätzlich alles sein. Ähm, dann ein Operator und dann ein anderer Vergleichs äh, eine andere Variable oder oder eine Zahl oder wieder ein String, Bullion, sonst irgendwas. Ähm, ja, diese Operatoren, da gibt es einige davon. Ich denke mal, dass die meisten das schon we wissen werden. Aber es gibt, ähm, wenn ich das mal aufziehen kann aus dem Gedächtnis, gibt es ist gleich, also das Doppelte ist gleich steht einfach für die Zeichenfolge ist das gleiche wie also die linke Zeichenfolge ist das gleiche wie die rechte Zeichenfolge oder die linke Zahl ist das gleiche wie die rechte Zahl oder die linke ähm, die linke Variable ist dieselbe wie die, die rechte Variable und so weiter. Dann gibt es ähm, kleiner als, größer als. Ich hoffe, die habe ich jetzt nicht vertauscht. Nein, das ist richtig. Also, das erste wäre kleiner als, das zweite wäre größer als. Dann gibt es kleiner gleich und größer gleich. Also, ähm, das werde ich dann später noch erklären, wo hier genau der Unterschied liegt. Auch wenn es eigentlich fast logisch ist. Dann gibt es noch ungleich. Das wäre einfach ja. ungleich und dann gibt es noch den dreifachen ist gleich Operator. Der ist, ich denke mal, in PHP und JavaScript ähm, äh, gibt es nur in, in PHP und JavaScript, aber ich werde dann später noch erklären, zu was ähm, dieser verwendet wird. Ja, also, wir wollen jetzt überprüfen, ob die Zahl größer ist als 10 und wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann schreiben wir einfach mal ja. Wenn wir jetzt auf unseren Browser rüberschauen, schauen, in der 5 drücken, dann sehen wir hier, dass ähm, nicht mehr ja dort steht, sondern weil ähm, wir Zahl als 5 definiert haben und Zahl ist also Dollarzahl größer 10 stimmt dann logischerweise nicht. Das jetzt heißt, kann ich auch gleich den Unterschied zwischen ähm, zum Beispiel ist größer und größer gleich erklären. Hier in diesem Beispiel relativ gut. Also wir schauen jetzt, ob ähm, Zahl größer ist als 5 das wird hier nicht erfolgreich sein weil ähm, das weil die die zahl die wir hinschreiben beim größer gleich also beim größer praktisch ausgeschlossen wird wir wollen dass also es werden wirklich nur zahlen ähm, geben praktisch true zurück die größer als 5 sind die wenn wir das so wollen dass ähm, dass auch die das auch 5 ähm, respektiert wird praktisch da müssten wir ein größer gleich verwenden und dann sehen wir hier dass ja ausgegeben wird weil diese bedingung jetzt stimmt ja ähm, wenn wir das ganze mit strings machen würden dann würde größer und kleiner gleich logischerweise nicht funktionieren dann würde also größer und kleiner und größer gleich kleiner gleich das bedeutet es würde nur ist gleich also ist gleich ist gleich oder rufzeichen ist gleich geben ja das ähm, funktioniert hier praktisch mit allen Operatoren gleich. Wenn wir ist gleich ist gleich 5, dann gibt es auch, auch wieder Ja. Wenn wir Rufzeichen ist gleich 5, gibt es nicht Ja. Ich lasse es mal hier auf ist gleich ist gleich 5. Ähm, nur was machen wir jetzt? Ähm, wenn wir zum Beispiel wenn die Zahl 5 ist, dann geben wir Ja aus und anderenfalls geben wir nein aus. Wenn wir das hier machen ähm, dann wird immer Nein ausgegeben und nur Ja, wenn die Bedingung erfüllt ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Zahl auf 6 setzen, dass diese Bedingung nicht mehr erfüllt ist, dann wird nur mal Nein ausgegeben. Das ist aber nicht das, was wir möchten. Wir möchten, dass nur Nein angezeigt wird, wenn diese, ähm, wenn diese Bedingung nicht stimmt. Was wir jetzt machen könnten, ist natürlich, dass wir dieselbe Bedingung nochmal in den If schreiben, also Dollarzahl, aber Rufzeichen ist gleich 5. Das bedeutet praktisch die entgegengesetzte Bedingung. Also, wenn wir hier kleiner hätten, würden wir hier größer schreiben. Das würde zwar funktionieren, ähm, das ist aber ziemlich umständlich ähm, und kann dann zu Programmierfehlern führen. Da gibt es grundsätzlich, in, ich denke mal, jeder Programmiersprache was einfacheres und das bedeutet, das heißt, nicht das bedeutet, else. Ähm, das else-Schlüsselwort muss immer hinter einem if direkt platziert werden. Also, wenn wir jetzt das hier machen, dann wird das nicht funktionieren, weil hier zwischen dem if und dem else, was dazwischen steht. Also ähm, if muss immer an else praktisch gekettet sein und das sagt einfach, wie das Wort eigentlich schon fast sagt, ähm, gut, wenn diese Bedingung nicht stimmt, dann mach stattdessen das hier. Und jetzt sehen wir, dass wir unseren gewünschten Output haben, hier nein und wenn wir die Zahl auf 5 setzen, dann kommt hier ja. Also es wird wirklich, wirklich unterschieden zwischen den... Ähm, zwischen den, äh, wie sagt man, zwischen den Kotpfaden, würde ich sagen. Ja, ähm, man kann dann Bedingungen auch noch äh, gruppieren. Also, ich nehme hier mal zum Beispiel Dollarzahl 2 und diese Zahl 2 ist gleich 7. Und jetzt wollen wir überprüfen, ob Zahl 5, ähm, also, wir wollen nur Ja ausgeben, wenn die Zahl 1. 5 ist und die Zahl 2 ist 7. Das heißt, wir machen hier wieder Dollarzahl ist gleich, ist gleich 5. Dann machen wir 2 und in diese Bedingung hinein. Und Dollarzahl 2 ist gleich, ist gleich 7. Das bedeutet jetzt, diese 2 und ähm, stehen für eine ähm, UND-Verknüpfung. Zwei vertikale Striche wären eine bitweise Oder-Verknüpfung. Die macht man, indem man Alt-Gr und dann die, also Alt-Gr, Praktisch. Und dann die Größer-Kleiner-Taste drückt, falls es nicht durstet. Dann hat man eben ein weitweises Oder. Ähm, ich werde jetzt nicht auf die Bedeutung zwischen, also es, man könnte auch nur einen Strich machen und würde es was anderes bedeuten. Aber das werde ich jetzt nicht genauer eingehen. Also man macht eigentlich im Programmieren meistens zwei und oder Oder. Ähm, ja, und wenn wir jetzt das ausführen, werden wir sehen, dass immer noch Ja dort steht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Zahl 2 auf 8 ändern statt auf 7, dann sehen wir hier, dass eine dieser beiden Bedingungen nicht erfüllt ist, also diese Bedingung ist immer noch erfüllt. Wir sehen hier, dass Zahl immer noch 5 ist, aber diese Bedingung ist nicht mehr erfüllt, weil Zahl 2 nicht 7 ist, sondern 8. Das bedeutet, es müssen wirklich beide dieser Bedingungen erfüllt sein, dann wird das ja ausgegeben. Ja, ähm, zu dem, ich lösche das mal wieder weg hier, zu dem dreifachen ist gleich Operator, was ich vorher erwähnt habe. Ich mache mal eine zweite Variable, die heißt Zahl Text und da schreibe ich rein unter Anführungszeichen 5, also praktisch einen String mit dem Wert 5. Ähm, ich habe im ersten oder zweiten Teil, ich bin mir jetzt nicht sicher, schon erklärt, dass PHP eine schwach typisierte Sprache ist. Das bedeutet, wir müssen keinen Typ angeben bei, ähm, bei Variablen, Namen, also bei der Initialisierung. Das birgt aber das Problem, dass der Compiler logischerweise nicht weiß oder nicht wissen kann eigentlich dass ähm, welcher Datentyp jetzt dass diese Variable ist. es bedeutet, wenn wir hier jetzt if Dollar $Zahl das ist gleich gleich text machen und wieder ja ausgeben, dann würde man erwarten, dass dies fehlschlägt, also in einer no normalen und anführungszeichen Programmiersprache, mit normaler Typisierung. Ähm, aber das ist im PHP nicht so. Also wenn wir das jetzt hier ausführen, sehen wir, dass Jahr zurückkommt. Ja, ähm, dieses Phänomen, das hier dann opala, stattdessen Jahr kommt, ähm, ist eben dadurch bedingt, dass man die PHP keine Zahlen mit Strings jetzt vergleichen kann, weil ja der php Compiler nicht weiß, ähm, dass, dass, die, dass das ist ein Integer ist und das ein String, deswegen können die beiden nicht verglichen werden und es kommt einfach immer true raus. Deswegen gibt es hier diesen dreifachen ist gleich Operator, der achtet tatsächlich auf die Typen. Das bedeutet, ähm, selbst wenn hier dasselbe drinnen steht, ähm, das ist dann praktisch das Verhalten, was wir erwarten. Dann, also wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt hier sch schnell Echo nein mache, dann ist hier das Verhalten, was wir erwarten, nämlich dass das Ganze nein ist. Also, das ist auch ziemlich wichtig nachher. Ähm, da bin ich auch schon oft gescheitert, ähm, wenn man zum Beispiel so einen Input einliest und den dann vergleicht, zum Beispiel mit einer Zahl, dann ist dieser Input meistens ein String. Deswegen muss man diesen dreifachen Operator anwenden, diesen dreifachen Gleichoperator, damit man wirklich den Typ unterscheiden kann. Ja, ähm, dann gibt es noch eine Sache, die ich euch gerne zeigen würde, nämlich das Switch Statement. Es geht einfach so, dass man hier Switch und dann eine Variable einfügt und ähm, das Switch macht eigentlich nichts anderes als lauter Ifs ähm, repräsentieren. Ah ja, da wollte ich noch was herzeigen vorher, Hoppla. Nämlich äh, nehmen wir an, wir wollen wenn zahl Dollarzahl 0 ist, was ausgeben, wenn Dollar Zahl 1 ist, wollen wir was anderes ausgeben, wenn Dollar Zahl 2 ist, wollen wir was anderes ausgeben, bei 3, 4, 5 wollen, wie wir das anderes ausgeben, und so weiter. Das bedeutet, wir würden hier, wie wir es erst gelernt haben, würden wir hier einfach machen, if, Dollar $Zahl ist gleich 0 und dann Echo, Zahl 0 zum Beispiel. Dann machen wir hier, also das gibt es auch noch, das wollte ich noch zeigen, ein else if, das ist praktisch, also Dollarzahl ist, ist gleich 1. das ist praktisch, wie man schon erwarten würde, ein else mit einem if dran, also ist nicht wirklich spektakulär. Das bedeutet, wenn diese, diese, dieser Ausdruck hier falsch ist, dann springt es einfach weiter und überprüft, ob der nächste Ausdruck falsch ist. Wenn nicht, also wenn, wenn der Ausdruck falsch ist hier, dann springt es weiter und so weiter. Also man kann hier eigentlich fast unendlich viele else ifs hintereinander rein. Ich mache das hier mal bis 3 und hier jeweils diese Echos rein. 1, 2, 3. Ja, ähm, und hier unten können wir noch ein, ein, ein abschließendes Ls machen. Das heißt, wenn keine dieser Bedingungen hier oben äh, richtig war, dann geben wir aus Echo Zahl ungültig. Hier sehen wir dann gleich, dass Zahl ungültig ist. Ähm, super Umlaut hier. Weil Zahl 5 ist und das ist hier nicht in dieser in dieser Abfrageliste praktisch drin, also jetzt wir setzen mal Zahl auf 0 und sehen, dass hier Zahl 0 rauskommt, Zahl auf 1, kommt Zahl 1 raus, wenn wir Zahl auf 3 sitzen, kommt Zahl 3 raus. Äh, ja Bei Zahl ist gleich 4, würden wir wieder auf Zahl ungültig kommen. Ja, das ist aber ein ziemlich großer Codeblock ist hier. Äh, man könnte sich hier vorstellen, dass es da was Vereinfachteres gibt und das ist eben jetzt hier dieses Switch Statement. Ich mache das jetzt hier einfach mal drunter macht man einfach Switch, Klammer auf, eine Variable, zum Beispiel Dollarzahle in unserem Fall, dann wieder diese Blockklammern, diese geschwungenen und dann funktioniert das praktisch hier wie das hier, nur kann man das Ganze mit Case definieren, also so Case 0 zum Beispiel sagen wir, dann einen Doppelpunkt und dann machen wir am Ende dieses Case ein Break, das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Syntax für Programmiersprachen generell. Ähm, aber es funktioniert hier so. Hier schreiben wir wieder rein: Ich habe Zahl 0. Und was das bewirkt, ist, dass es praktisch ähm, in diesen Switch hineingeht, schaut, ähm, ist das Ganze 0. Wenn ja, gib Zahl 0 aus und dann breche ab. Also, Break sagt einfach: Breche die aktuelle Schleife ab. Das heißt, es springt dann hier drunter. Und wenn nicht, dann geht es zur nächsten An Anweisung. Also, wir könnten jetzt hier wieder drunter machen: Case okay, 1. Echo Zahl 1. So, Break, Case 2, Echo Zahl 2. Break, Hoppala, Break, Case 3, Echo Zahl 3. Ähm, hier haben wir jetzt auch wieder unser abschließendes L mit dem Zahl ungültig. Das können wir hier hinten auch machen, indem wir Default schreiben. Und Echo Zahl ungültig. Ja, das hier oben können wir praktisch verwerfen. Ähm, ja, aber das sieht doch schon viel kompakter und besser aus. Das macht, es hat wieder das, das, dasselbe Verhalten wie vorher. Es zeigt wieder bei Out of Range praktisch Zahl ungültig an. Ähm, ja, das ist eine ziemlich nützliche Kontrollstruktur, vor allem wenn man dann. Äh, kompliziertere Vergleiche hat, oder komplizierte Variablen, so in Arrays und so verschachtelt, da muss man das nicht immer in einen extra if hinschreiben, sondern kann das hier einfach oben einmal hinschreiben, den Variablen-Namen und dann einfach die verschiedenen Cases untereinander. Ja, ähm, wenn ich mich nicht irre, war es das, denke ich mal, zu den if, if else switch Dingern, also Kontrollstrukturen. Beim nächsten Mal lernen wir etwas über Schleifen und wie man diese verwendet, und... Ja, dann geht es auch schon ans Eingemachte mit dem User-Input. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit eurem PHP und euren Kontrollstrukturen und auf Wiedersehen.